Ich glaube, mit Cash haben wir ja. gespielt dort. Warst du da bei Atax? Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Oder bei TbH schon vielleicht. Nein, also eigentlich noch bei Attax. Ja. ja, stimmt, bei TbH war ich ja auch nochmal. Genau, dann reden wir halt so, bla, die waschen die Tür zu. was machen wir? Und ich versuche es irgendwie so zu erklären. Und da hatte ich auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung, dass ich keinen Bart hatte. Aber. Also der Bart hätte da auch nicht bei der Frisur nicht mehr viel geholfen gerade. Es tut mir leid. Ja, du siehst so süß so. Das war so Schuljunge. Hat ja, so, so Abitur ja. gemacht und so fertig. Okay. So, auf jeden Fall würde man dich nicht mehr wiedererkennen, wenn man dich nicht kennen würde. Das ja, das stimmt. Ja. Der Schal war auch ein Markenzeichen ja. gewesen. Ich habe heute ist ein Schal gespielt,